Vielen Dank, Frau Eisenhardt. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Digitale Lehre wurde von heute auf morgen das wichtigste Instrument an hessischen oder an allen Hochschulen. Die Pandemie forderte, auf digitale Formate in kürzester Zeit umzusatteln. Natürlich gab es schon einige Angebote, das wissen wir alle, aber nicht so ausgestaltet um die komplette Lehre nun digital organisieren zu können. wenn ich mir so angehört habe, was Herr Steinraths gesagt hat, dann war das ein Bild, das alles wunderbar läuft. Also wir hören von Serverüberlastung, von Datenschutzproblemen, von digitalen Formaten, in denen es zu Engpässen wegen Netzanbindung kommt, um nur mal ein paar Schlagworte hier zu nennen. das ist schon ein anderes Bild, was Sie da gezeichnet haben. Interessant ist die Studie aus 2016 vom HISS-Institut für Hochschulentwicklung, die sich mit der Organisation digitaler Lehre in deutschen Hochschulen beschäftigt. Da sieht man, dass es eben Projekte gibt, aber keine strukturelle Entwicklung, geschweige denn eine flächendeckende Ausrollung. Und Das gleicht eben eher einem Fleckenteppich. Und andere Länder die haben eine Taskforce für digitale Lehre eingerichtet. Das wäre doch eine gute Idee, auch in Hessen, um die digitale Lehre noch umfassender voranzutreiben, meine Damen und Herren. Was braucht es für digitale Lehre? Technik, Didaktik, aber auch Zugänge, und zwar für alle Beteiligten, für die Lehrenden, für die Forschenden, für die Studierenden. Und beim Aspekt Punkt 2 fehlt mir so ein bisschen die Unterstützung der Lehrenden bei der didaktischen Gestaltung der digitalen Lehre, auch wenn Sie das im Nebensatz bei Nummer 5 erwähnen. Hochschulbeschäftigte müssen entsprechend unterstützt und qualifiziert werden. Sie benötigen Zeit und Ressourcen, um die zusätzlichen Herausforderungen einfach zu bewältigen, bewältigen zu können. Und hier braucht es dann auch hart und Software, in die investiert werden muss. Ich weiß von Dozenten, mit denen ich Kontakt habe, dass sie ihre eigenen Endgeräte verwenden, da die Lehre vorbereiten und dann auch digital flexibel ermöglicht haben. Deswegen an dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Hochschulen und an die Lehrenden, die eben das digitale Semester mit Hochdruck auf die Beine gestellt haben, meine Damen und Herren. Aber eigentlich braucht es nicht dieses sondern es braucht eine strategische Hochschulentwicklung, auch in diesem Bereich, nicht nur eine strategische Hochschulentwicklung an den einzelnen Hochschulen, sondern Kooperation, damit nicht alles neu erfunden werden muss und Synergiepotenzial noch besser ausgeschöpft werden kann. Das ist wichtig. Deswegen ist für mich die Frage total spannend, wie es derzeit mit der Interoperabilität bestellt das ist nämlich noch nicht der Fall. wenn wir auch ganz ehrlich sind, viele Hochschulen und viele Lernende waren nicht auf digitale Lehre eingestellt, auf digitale Lehrformate oder digitale Didaktik. Das ist so. Und, ähm, digitale Lehre, das gehört auch zur Wahrheit, das ist kein Selbstläufer und die ist aufwendig und sie ist vor allen Dingen teuer, meine Damen und Herren. In einer 2017 durchgeführten Erhebung zur Nutzung und dem Nutzen digitalen Lernens in Schule, Ausbildung, Hochschule und Weiterbildung gaben 38 der befragten Lehrenden an, dass es an didaktischer Beratung zur digitalen Lehre der Hochschule fehle. Also hier gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. Auch die Formate. Auch die Formate sind ganz unterschiedlich. Es gibt nichts Einheitliches. Studierende haben sich bei mir beispielsweise beschwert, dass alte Videos aus den letzten Seminaren aktuell gezeigt werden, damit überhaupt etwas stattfindet. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Das zeigt aber noch einmal deutlich, dass es hier eine große Herausforderung ist, die mit organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen zur Durchführung einfach mit Unterstützung zusammenhängt. Da könnte der Digitalpakt einiges draufsetzen. Herr Dr. Büger hat ja schon Entsprechendes zur Finanzierung gesagt. man hat eben schon von den Regierungskoalitionspartnern gehört, dass da noch etwas draufgesattelt wird oder zusammengeführt wird. Ich bin mir aber nicht sicher und ich kann es Ihnen auch nicht quantifizieren, ob Sie mit diesen zusätzlichen Geldern die genannten Herausforderungen tatsächlich stemmen können. Ich bin mir da wirklich eher unsicher, weil das, was Sie alle so gesagt haben, was an Projekten ist, schöpft das Geld wahrscheinlich relativ schnell aus, meine Damen und Herren. Digitale Hochschulbildung und Forschung eröffnen neue Chancen, birgen aber auch Risiken für Hochschulen, Studierende und Beschäftigten. Der Zugang zum Studium und Lehre kann einerseits erleichtert werden. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Ausgrenzungsmechanismen. Denn bei näherem Hinsehen besitzen nämlich nur wenige Studierende und Beschäftigte die technische Expertise bzw. die Kompetenz, die Inhalte der Angebote optimal zu nutzen. Es gab eine Erhebung von Persicke und Friedrich Lernen mit digitalen Medien aus Studienperspektive aus 2016. Die stellt fest, dass Studierende bei der Nutzung digitaler Medien zum Großteil sehr konservativ sind und Dass sich die private Nutzung digitaler Medien sich nicht in den Hochschulalltag übersetzen lässt. Das heißt, die Annahme, dass heutige Studierende generell digital affin studieren, ist nicht stimmig. Meine Damen und Herren. Außerdem hat nicht jeder den Zugang. Vielfach sind Smartphones der einzige Zugang mit limitierten Datenvolumen vorhanden die aber für einen Online-Hochschulkurs sicherlich nicht das optimalste Instrument sind. Nicht jeder hat einen Laptop, nicht jeder hat ein Tablet. Viele haben keinen Arbeitsplatz, keinen Schreibtisch in dem WG-Zimmer. Durch die Schließung oder begrenzten Zugänge zur Bibliothek verlieren viele auch ihren Internet- und Arbeitsplatz. Hier braucht es unbedingt die Schaffung von Möglichkeiten, von Lernorten. Denn, wie ich eben bereits erwähnt habe, grenzen wir sonst Studierende aus, die sich das nicht leisten können, in Soft- und Hardware zu investieren. Meine Damen und Herren. Ich möchte noch einmal an eine andere Zielgruppe erinnern. Studierende mit Kindern oder pflegenden Angehörigen oder eben in finanziellen Notlagen haben oft nicht die zeitlichen und emotionalen Ressourcen, sich auf digitale Angebote einzulassen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Studierende übrigens sehen digitale Lerninfrastrukturen auch nicht als längerfristiges Substitut zur Präsenzlehre an. Sie sehen digitale Medien sowie auch die Dozenten als Unterstützungsleistung oder Ergänzung. Denn Präsenzlehre ist eher an bestimmte Emotionen, an Begegnungen, an ein Miteinander gekoppelt, die für den Lernerfolg eine wichtige Rolle spielen. Die persönliche und der regelmäßige Austausch mit Kommilitonen und Lehrenden, mit Tutoren, ist den Studierenden sehr wichtig. Und hier gibt es auch Studien von Burgwart, Studierenden, mit denen ich gesprochen habe. Die wünschen sich wieder mehr Präsenzveranstaltungen. Sie sind nämlich seit Februar eben im digitalen Modus, und das hätten sie gerne geändert, meine Damen und Herren. Ich möchte deutlich festhalten, digitale Medien bzw. Online-Angebote können nicht alle Studierenden erreichen. Ich habe eben schon etwas zum reziproken Verhältnis von Lehrenden und Lernenden gesagt. Da gibt es einen Wissenschaftler, Türke heißt, der es gebe keine Alternative zur klassischen pädagogischen Jetztzeit, denn in einer Lerngruppe durchdringe man Inhalte gemeinsam mit gemeinsamer Aufmerksamkeit, mit interaktiven Austausch. Hier wird auch noch einmal ganz deutlich, wie wichtig die Betreuungsrelationen in Hessen sind, meine Damen und Herren. Da wissen wir, dass Hessen Schlusslicht ist. Das müssen wir ändern. Ich bin sehr dafür, dass digitale Lernangebote außerhalb der Corona-bedingten Notlage lediglich als Add-ons zur Präsenzlehre angeboten werden und dass sie eben nicht Face-to-Face-Veranstaltungen Verdrängen. Das kommt auch dem nahe, was die Studierenden und die Lehrenden sagen. Vielleicht könnte Frau Ministerin Dorn auch noch mal was dazu sagen, wie die Öffnung geplant ist, weil das wünschen sich die Menschen. Ich möchte aber noch mal ein paar Schlüsselbegriffe in den Raum werfen. Lizenzen, Datenschutzrecht, Persönlichkeitsmarkenrecht, Internet, Medienrecht. All diese Themen sind wichtig, damit man im gesicherten Raum agieren kann. Das ist aber derzeit eben noch spärlich aufgebaut. Da brauchen die Hochschulen bessere Unterstützung vom Land. denn Wie sollen sie das alles zusätzlich finanzieren und organisieren? Da braucht es eben personelle, finanzielle und sächliche Kapazitäten. Meine Damen und Herren. Digitalisierung, das möchte ich betonen, muss ausgehend sein von den Lehrenden, Lernenden und Beschäftigten. Es müssen alle teilhaben können an den digitalen Angeboten Es muss eine Barrierefreiheit des digitalen Medieneinsatzes geben. Und es muss vor allen Dingen die didaktische, methodische und technische Ebene mitgedacht werden. Und hier braucht es leistungsfähige lokale Supportstrukturen. Die Entwicklung digitaler Lehrangebote braucht Zeit und Geld und kann die Präsenzlehre nicht ersetzen. Das ist das Fazit. Die digitale Lehre braucht Unterstützung. Da kann das Land noch besser tätig werden. Ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat durch das Jetzt aufs Gleich gezeigt, welche Probleme es gibt. In der Rückschau wird sicherlich ermöglicht, passgenaue und praktikable Lösungen mit allen Statusgruppen zu eruieren und dann auch weiterentwickeln können. Einen solchen Weg wünsche ich mir von der Landesregierung, Best Practice zu filtern, Synergiepotenziale zu heben und Unterstützungsbedarf zu erkennen und dann das auch bedarfsgerecht auszufinanzieren. Ich fasse zusammen, wirkungsvolle Hebel für die Digitalisierung sind die Unterstützung und Beratung der Lernenden, die Infrastruktur, digitale Lernorte, technische Ausstattung. Kooperation und insgesamt verbesserte Rahmenbedingungen. Schließlich geht das nur mit einer guten Finanzierung. Dennoch, sollte digitale Lehre sollte und wird Präsenzlehre nicht verdrängen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächste Rednerin ist die Kollegin Wissler, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE.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 Digitale Lehre an Hochschulen ist kein Thema, das jetzt erst in der Corona-Pandemie aufgekommen ist. Die Hochschulen haben ja längst vielfältige digitale Angebote geschaffen, die sowohl von Studierenden als auch natürlich auch von den Lehrenden genutzt werden. Aber natürlich ist die Notwendigkeit durch die Corona-Krise eine andere geworden und auch die Dringlichkeit. Aber das will ich schon vorweg sagen. Wir haben es jetzt nicht mit vollkommen unvorbereiteten Hochschulen zu tun. Ich finde, die FDP stellt das hier so ein bisschen da als hätte Hochschullehre in Hessen jetzt nur noch mit nur an der Kreidetafel stattgefunden vor Corona. Ganz so ist es auch nicht und ich finde es auch nicht ganz fair, das den Hochschulen gegenüber also das jetzt so darzustellen. Wir haben ja schon vor zwei Jahren im Ausschuss lange und breit über E-Learning gesprochen und über digitale Angebote und ja schon festgestellt, dass es bei aller Uneinheitlichkeit das schon ein breites Angebot gibt und die Hochschulen auch vor der Corona-Krise einiges gemacht haben, um sich hier darauf einzustellen. Meine Damen und Herren, natürlich gibt es dabei aber Probleme. Es gibt Probleme bei der praktischen Umsetzung, es gibt Probleme bei der Ausstattung, es gibt rechtliche Probleme. Auch hier zeigt sich natürlich die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen, weil natürlich auch digitale Lehre Geld braucht und Ausstattung Geld braucht, und diese Probleme haben wir hier natürlich dass digitale Angebote jetzt einen besonderen Stellenwert erhalten. Das trifft ja nicht nur die Hochschulen, das trifft die Arbeitswelt, das trifft die Schulen, gerade die, die sind ja sehr viel schlechter auf diese Form der Lehrangeboten vorbereitet gewesen, als es die Hochschulen sind. Und den Hochschulen wurde ja bereits Anfang Mai freigestellt, ob sie Präsenzlehre oder digitale Angebote anbieten wollen. Und diese Entscheidung, letztere vorzuziehen, also zu sagen, wir machen ein digitales Semester, das kam von den Hochschulen, weil es einfach wesentlich einfacher war, Online-Veranstaltungen zu schaffen, als die Hygienemaßnahmen in der Form umzusetzen. Deswegen haben wir das Digitalsemester jetzt seit ungefähr zehn Wochen. Nur, das war jetzt keine Entscheidung der Hochschulen, wir schaffen die Präsenzlehre ab, sondern es war eine Entscheidung, die der Pandemie geschuldet war, anders als die AfD das darstellt, und die aus der Not heraus getroffen wurde. Ich finde, was da Lehrende und Studierende geleistet haben, in den letzten Wochen und Monaten, um dieses Semester trotzdem weiterzuführen. Das ist schon beachtenswert. Und deshalb finde ich, man muss es auch überhaupt nicht gegeneinander diskutieren, die Frage Präsenzlehre und Digitalisierung der Hochschulen und digitale Lehre, sondern die Digitalisierung kann ja einen möglichen Beitrag leisten zu mehr Bildungsgerechtigkeit. leisten. Weil wer z.B. Familien- und Betreuungsaufgaben wahrnimmt oder durch Nebenbeschäftigung zeitlichen Einschränkungen unterliegt, und wir wissen ja, dass zwei Drittel aller Studierenden neben dem Studium arbeiten, der kann durch digitale Angebote an Lehre partizipieren und wird nicht so schnell abgehängt, weil er eben einfach diese zeitlichen Einschränkungen nicht hat. Die Unterstützung durch digitale Medien ermöglicht beispielsweise auch sehr eingeschränkten, sehr eingeschränkten Studenten, textbasierte Studiengänge absolvieren zu können. Das heißt also gerade digitale Angebote müssen auch barrierefreie Angebote sein, die es Menschen ermöglicht, das Studium zu absolvieren, für die das vorher zumindest sehr, sehr schwierig war, weil sie eben eine Behinderung oder eine Form der Einschränkung haben. Für all das kann die Digitalisierung eine echte Chance sein und unter der Aspekt, müssen wir es auch diskutieren, wie kann Digitalisierung dazu führen, an den Hochschulen und dazu genutzt werden, dass es einen besseren Zugang zur Bildung gibt, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, einen hohen Bildungsabschluss zu erreichen und wie man eben Chancengleichheit dann auch umsetzen kann. Keinesfalls darf Digitalisierung als Potenzial genutzt werden, um weitere Einsparungen durchzusetzen das beobachten wir in vielen Bereichen, dass man glaubt, Digitalisierung könne dazu dienen, dass man irgendwo dort weniger Personal oder dort weniger Personal und dass man Dinge irgendwie effizienter und effektiver machen kann mit weniger Ressourceneinsatz. Dafür dürfen wir Digitalisierung an Hochschulen natürlich nicht so, so darf man es natürlich nicht verstehen. Wir haben darauf ist hingewiesen worden, jetzt schon eine der schlechtesten Betreuungsrelationen an den hessischen Hochschulen, auch im bundesweiten Vergleich. Wir wollen nicht, dass jetzt massenhaft Online-Veranstaltungen stattfinden wo man dann sagen kann, man kann den Personaleinsatz weiter reduzieren, sondern Onlineangebote müssen auch immer didaktisch klug konzipiert werden. Es ersetzt Präsenzlehre nicht, und es ist eben kein Einsparpotenzial, sondern es muss eine sinnvolle Ergänzung sein, da wo es eben sinnvoll und notwendig ist. Ja, und Wir müssen sehen, dass wir natürlich Probleme sich gezeigt haben in den letzten Wochen und Monaten. Gezeigt haben, ganz praktische Probleme wie Serverüberlastung. Aber natürlich stellen sich auch, und das haben wir im Ausschuss mehrfach diskutiert, auch rechtliche Fragen wie zum Urheberrecht, zu Lizenzen, die Frage des Datenschutzes. All das sind ja neue Fragen, wo die Hochschulen auch eine Unterstützung brauchen. Die Frage, wie Klausuren jetzt in dieser Corona-Zeit geschrieben werden sollen, das haben wir gestern schon diskutiert. Was mit studienrelevanten Praktika geschieht, wie praktische Forschung betrieben werden kann, die eben digital nicht umzusetzen ist. Dabei brauchen die Hochschulen Rechtssicherheit, dabei müssen sie unterstützt werden. Vor allem muss aber sichergestellt werden, dass Studierende, alle Studierenden einen einfachen und gleichen Zugang zu den Lehrangeboten haben. Das bedeutet ganz praktisch, dass alle Studierenden einen Internetzugang brauchen, dass sie schnelles Internet brauchen und auch ein entsprechendes Endgerät meine Damen und Herren. Und natürlich nicht nur die Studierenden, auch die Lehrenden, aber zu dem Punkt hat der FDP Antrag jetzt leider nichts gesagt Sie sagen, mobile Endgeräte ausleihen, aber der Punkt ist ja, die meisten Studierenden haben ein mobiles Endgerät. Ja, aber es gibt eben auch Studierende, die eben nicht mit den neuesten Endgeräten und schnellem Internet ausgestattet sind, die sich es nicht einmal eben leisten können, ein neues Notebook zu kaufen oder das alte entsprechend aufzurüsten, weil sie vielleicht irgendeine Software brauchen für irgendwelche Online-Veranstaltungen, die sich auf alten Geräten nicht installieren lassen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt eine ganze Menge Studierende, die noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen, weil die Mietpreise in Städten wie Frankfurt ziemlich teuer sind. Die also zu Hause bei ihren Eltern wohnen. Und es gibt nicht in jeder Familie. Das haben haben wir auch beim Homeschooling gemerkt, es gibt nicht in jeder Familie drei leistungsstarke Computer, sondern es ist eben dann oft so, dass die Arbeit eher im Schichtbetrieb abläuft und dann die Bedingungen eben nicht so gut sind. Also von daher müssen wir auch hier sicherstellen, dass gerade die Studierenden, die auf BAföG angewiesen sind, die sowieso schon in existenziellen Schwierigkeiten oftmals sind und kaum über die Runden kommen, dass denen auch mobile Endgeräte zur Not gestellt werden, damit jeder teilhaben kann an digitaler Lehre. Meine Damen und Herren natürlich Selbstverständlich brauchen Studierendenwohnheime, Hörsäle, Seminarräume, Bibliotheken. brauchen leistungsfähiges Internet. Das müssen wir sicherstellen. Ich finde es richtig, dass die Hochschulen die Studierenden entlastet haben. Weil jeder Viertel Studierende durch die Pandemie in Existenzsorgen geraten ist. Viele haben ihren Job verloren, aber andere waren eben auch gezwungen, ihre Kinder selber zu betreuen, weil es keine Betreuungsangebote gibt. Und deswegen finde ich es richtig, dass auch auf digitale Lehre umgestellt wurde und auch Anwesenheitspflichten die dann abgeschafft wurden. Und da muss ich schon sagen, also wenn ihr ja ausgerechnet die AfD kritisiert, dass durch die Corona-Krise Anwesenheitspflichten abgeschafft wurden, dann würde ich sagen, also, Herr wenn Sie einmal etwas für Anwesenheitspflichten machen sollen, dann sorgen Sie mal dafür, dass Ihre Fraktion anwesend ist und nicht bei namentlichen Abstimmungen schwemmt. Wenn Sie der Meinung sind, dass Präsenz ganz wichtig ist für den Erkenntnisgewinn, weiß jetzt nicht, ob es in dem Fall etwas nutzt. Aber bei den eigenen Leuten anfangen und nicht die namentlichen Abstimmungen schwänzen. Deswegen Ihre Ausführungen zur Elite haben wieder deutlich gezeigt, was ihr Weltbild ist. Dass das mit der Lehre von Humboldt gar nichts zu tun hat, habe ich schon beim letzten Mal erklärt. So viel nur zur AfD, aber zu kritisieren, dass Studierende in einer so schwierigen Situation wie in den letzten Wochen, dass denen, die Anwesenheitspflichten erlassen wurden, ja, ich hoffe, dass diese Rede wirklich viele Studierende hören, die in den letzten Wochen und Monaten in existenziellen Schwierigkeiten waren und von der AfD hören, dass sie am besten noch wurden, so werden sollen, weil sie nämlich nicht an den Seminaren teilnehmen konnten. Das einfach, zeigt einfach, dass sie überhaupt kein Verständnis haben und es ihnen überhaupt nicht darum geht, um die Studierenden und darum, wie die Situation dieser Menschen ist. Die brauchen nämlich finanzielle Unterstützung, die brauchen Unterstützung beim Zugang zu digitaler Lehrer und die brauchen jetzt ganz sicher keine Anwesenheitspflichten, die durchgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und es war schon schwierig genug für viele Studierende Job und Familie vor der Corona Krise zu vereinbaren und das hat diese Krise natürlich noch deutlich schwieriger gemacht. Um zum Schluss zu kommen, ich finde, wir müssen bei dem Thema Digitalisierung an den Hochschulen genau hinschauen. Ich finde die Forderung einer Evaluation des digitalen Sommersemesters für gerechtfertigt. Ich finde, wir werden vermutlich feststellen, dass unter dem Stichwort digitale Hochschule sich ein sehr breit gefächertes Angebot verbirgt, das von Fakultät zu Fakultät äußerst unterschiedlich gehandhabt wird, was ja auch in der Natur der Sache liegt. Aber das finden wir richtig. Für sich finden wir vieles, was in dem FDP-Antrag steht, richtig, weil ich denke, Konsens besteht auch darüber, dass die Mittel des Digitalpakts weder für die Schulen noch für die Hochschulen ausreichend ist. Ich denke, das ist kein Geheimnis. Ansonsten lassen wir uns Präsenzlehre nicht gegen digitale Lehre diskutieren. Beides ist notwendig und die digitale Lehre ist eine sinnvolle Ergänzung zur Präsenzlehre, wenn sie unter didaktischen und unter Fragen, was hilft den Studierenden, hilft, was hilft den Lehrern, diskutiert wird und eingesetzt wird, und eben nicht als Potenzial für Einsparungen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. – Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Als im März klar wurde, dass durch die Corona-Pandemie drastische Maßnahmen notwendig sind, dass der normale Lehrbetrieb an hessischen Hochschulen unmöglich wird, dann haben die Hochschulen eines bewiesen. Sie sind gut vorbereitet in diese Krise gegangen. Und sie haben gezeigt, dass sie teilweise hervorragend ein sehr umfassendes Digitalangebot online, digital zur Verfügung stellen konnten. ich möchte an dieser Stelle auch, wie vieles anderes hier auch getan hat, mich ganz herzlich bedanken. Denn hinter all dem steht eine Menge an Engagement, eine Menge an Arbeit. Und ich glaube, das kann sich wirklich bundesweit auch sehen lassen, was dort geleistet worden ist. Das ist deswegen gelungen, weil wir eben nicht erst angefangen haben, über Digitalisierung nachzudenken, als die Corona-Pandemie kam, sondern weil es bereits einen fertigen Digitalpakt gab mit den Antworten auf die neuen Herausforderungen, die sich dann ganz schnell und direkt noch mehr gezeigt haben. Und überhaupt keine Frage. Corona war herausfordernd, ist herausfordernd. Natürlich gibt es auch Probleme, selbstverständlich. Aber dass doch alles in allem relativ geräuschlos ablief, das lag eben daran, dass zum einen wir schon in der letzten Legislaturperiode Vorbereitungen getroffen haben, da möchte ich mal nutzen, nachdem mein Vorgänger, mir gerade im Rücken als Präsident sitzt, einmal herzliche Dankeschön zu sagen, denn tatsächlich dieses Projekt Digitalgestütztes Lehren und Lernen, was seit 2018 mit 10 Millionen € entsprechend unterstützt worden ist, und auch die Herangehensweise, nämlich in Kooperation, war ganz maßgeblich dafür, dass wir auch genau diese Arbeit aufsetzen konnten und diesen Digitalpakt auf den Weg bringen konnten. Insofern war das wegweisend und sehr zielführend in der Ausrichtung. Und dass eben dann zur Corona-Pandemie genau der Digitalpakt fertig war, war ein großes Glück, denn dieser Digitalpakt ist ja nicht nur ein fertiges Papier, sondern es ist vor allem ein strategischer und kooperativer Prozess der Hochschulen. Und zwar wirklich für für alle Bereiche wir haben wir tiefgreifende Veränderungen in der Digitalisierung, im Bereich Lehre, im Bereich Forschung, im Bereich Verwaltung, bis hin zur Frage Infrastruktur. Diesen gemeinsamen strategischen Prozess parallel zum Hochschulpakt erarbeitet zu haben, hat uns wirklich in dieser Krise enorm geholfen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch mich ganz herzlich bei der Digitalministerin bedanken, vorhin noch hier oben saß, denn tatsächlich die Kooperation zwischen HmbK und Digitalministerium in dieser Sache hat wunderbar geklappt. Ich glaube, dass wir eine sehr wichtige Antwort damit miteinander erarbeitet haben. Wir stellen mit dem Digitalpakt, und ich bin wirklich glücklich, dass wir heute mal den Digitalpakt entsprechend im Plenum behandeln können, nachdem Corona-bedingt die Regierungserklärung ausgefallen ist. Herzlichen Dank für Ihren Setzpunkt. Denn tatsächlich stellen wir mit dem Digitalpakt die Weichen für eine erfolgreiche Digitalisierung an den Hochschulen. Unsere Hochschulen werden zukunftsfähiger werden, innovativer werden und auch demokratischer werden. Ich möchte noch einmal nachdem es jetzt mit mehreren Sichtweisen die zu geringe Summe benannt worden ist bis 2024 erhalten die Hochschulen 112 Millionen Euro zusätzlich zu dem Hochschulpakt, der auch schon ein Rekordvolumen von 11,2 Milliarden € hat. Das sind wirklich eine Menge Mittel, die wir jetzt miteinander auf die Straßen bringen. So viel Investitionen in Digitalisierung gab es noch nie in den hessischen Hochschulen. Insofern ich lade ich Sie gerne ein, entsprechend bei unserem Sondervermögen entsprechend dann doch Sie zu partizipieren. Da reden wir auch über die Frage der Corona-Pandemie und welche Mittel wir jetzt noch schnell auf die Bahn bringen müssen. Aber einen solchen umfassenden Digitalpakt für alle Bereiche gab es noch nie, und er ist beispielhaft. In diesem Digitalpaket geht es auch weit mehr um, als nur um neue Rechner. Es geht, wie ich schon gesagt habe, um tiefgreifende Veränderungen in allen Bereichen. Und wir glauben auch daran, dass das ganz wichtig ist. Denn wenn wir uns innovativ weiterentwickeln wollen, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, den wir im Rest des Hauses zur AfD hatten, Selbstverständlich bleibt die Präsenzlehre immer erhalten. Das ist auch im Hochschulpakt miteinander fest klargezogen. Das ist der Ort, wo Präsenzlehre stattfindet. Aber die Digitalisierung wird ein wesentliches Element sein, um die Hochschule innovativer zu gestalten, um sie weiterzuentwickeln, um sie leistungsstärk wettbewerbsfähig zu halten und am Ende auch, um eine demokratische Antwort zu geben auf verschiedene Menschen mit verschiedenen Bildungsbiografien zu geben. Insofern ist die Ergänzung zur Präsenzlehre in der Digitalisierung ist wahnsinnig wichtig. Herr Kollege Grobe, Sie haben jetzt ein weiteres Mal, letztlich im Ausschuss diesmal öffentlich, die Universitäten und die Hochschulen als Volkshochschulen diffamiert. Zum einen sind die Volkshochschulen in unserem Land von großer Qualität, und zum anderen empfinde ich es unerträglich, dass die exzellente Arbeit in unseren hessischen Hochschulen als Volkshochschulniveau hier disqualifiziert werden soll. Das ist wirklich unter jeder Schublade. Kommen wir zum Bereich digitale Lehrformate. Tatsächlich können wir es schaffen, mit den digitalen Lehrformaten auf unterschiedliche Bildungsbiografien, unterschiedliche Lebenssituationen. Denken Sie an Menschen mit Kindern, Menschen, die noch berufstätig sind. Die können sozusagen mit digitalen Lehrformaten wenn das jetzt z.B. eine Vorlesung auf Video ist, können Sie das sozusagen zu anderen Zeiten anschauen. Wir haben über interaktive Lehrformate die Möglichkeit, dass auf unterschiedliche Bildungsniveaus und Hintergründe sozusagen entsprechend angepasst reagiert werden kann. Bis hin zur Anpassung von Augmented Reality Laboren, wo man wirklich den Stoff noch einmal ganz anders vertiefen kann. Und ehrlicherweise ein bisschen zu Formaten, die wir uns alle selbst im Moment noch gar nicht vorstellen können. Es ist immer wieder ein großes Wunder. Für mich ist es wahrscheinlich für alle hochschulpolitischen Sprecher und Sprecherinnen so, wie viele innovative Dinge da im Moment entsprechend erarbeitet werden. Frau Kollegin Wissler, Sie haben das Thema Barrierefreiheit angesprochen. Alle Projektanträge, die beim Digitalpakt eingereicht werden, da muss auch immer entsprechend dargestellt werden, wie Barrierefreiheit entsprechend realisiert wird. Also dies haben wir immer mitgedacht. Insofern bin ich ganz überzeugt davon, dass dieser Hessische Digitalpakt einen ganz wertvollen Beitrag leisten wird zur Frage besserem Lernen, weiterer Öffnung Demokratisierung. Und nicht zuletzt, Sie hatten die rechtlichen Aspekte angesprochen. Die sind tatsächlich wahnsinnig wichtig. Sie wissen aber auch, wir reden hier über Bundesgesetze und über das Urheberrecht. Wir z.B. empfinden es schon als schwierig, dass diese Beschränkung auf 15 des veröffentlichten Werks, dass die Frage der Vervielfältigung und Weiterreichung, insbesondere in der Corona-Pandemie, merken wir, dass wir da wirklich in Schwierigkeiten kommen. Insofern, die Kritik verstehe ich. Nur die, Adressat, die Adressatin würde ich bitte noch einmal konkretisieren, weil tatsächlich ist das erst einmal ein Bundesthema. Der nächste Bereich ist Forschung. Auch hier glaube ich, dass wir mit dem Digitalpakt, ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem Digitalpakt einen wesentlichen Beitrag zur Demokratisierung der Wissenschaft leisten, denn über Open Access, über Open Science werden wir dazu beitragen, dass wissenschaftliche Ergebnisse schnell und gut aufbereitet zugänglich sind, dass wissenschaftliche Innovationen damit beschleunigt werden, weil das Wissen so schnell abrufbar ist und nicht zuletzt auch in die Gesellschaft transferiert werden kann. Insofern finde ich auch ganz wichtig im Digitalpakt, dass auf diesen Aspekt einen großen Wert gelegt worden ist, bis hin zur Frage der zukunftsfähigen Hochschulverwaltung. Ein Studierender, der heute studiert, möchte sozusagen in seinem, eine Hochschul-IT haben, die den gleichen Komfort hat wie in seinem privaten Umfeld, wie er später bei seinem Arbeitgeber hat. Insofern brauchen wir da entsprechend miteinander einen Schwung, den wir vereinbart haben. Und nicht zuletzt der Hackerangriff, der wurde noch gar nicht hier genannt, in Gießen zeigt, dass wir für die Frage IT-Sicherheit, sehr wichtig ist, dass wir hier zusammenarbeiten. Auch das hat einen wichtigen Stellenwert im Digitalpakt. Und, Herr Kollege Büger, was ich leider wahrnehmen musste, dass Sie einmal wieder als FDP die Frage Digitalisierung und Klimaschutz gegeneinander ausspielen. Ich finde die Gleichung vollkommen falsch. Es braucht nicht Digitalmanager statt Klimaschutzmanager. Es braucht einfach beides. Wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen Klimaschutz und genauso gehen wir es auch an in der Landesregierung. Und es gibt in jedem Präsidium einen Vizepräsidenten, eine Vizepräsidentin, die entsprechend auch für IT zuständig ist. Das wissen Sie auch. Sie haben wahrscheinlich auch gelesen, dass wir im Hochschulpakt entsprechend ein CIO installieren wollen in jeder Hochschule, weil die Governance-Struktur, Kollegin Eisen hat es angesprochen, ein ganz wichtiger Aspekt im Hochschulpakt ist. Insofern, Nachhaltigkeit spielt im Hochschulpakt eine wichtige Rolle, Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle. Wir sehen das gemeinsam, denn das sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und natürlich brauchen wir die Hochschulen, um genau an diesen Herausforderungen erfolgreich zu arbeiten. Die Frau Kollegin Sommer hat gefragt, warum wir denn keine Taskforce bilden. Frau Kollegin Sommer, weil wir etwas viel Besseres gebildet haben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Wir haben nämlich den Koordinierungsausschuss. Und Ich habe vorhin deutlich gemacht, dass diese Kooperation zwischen den Hochschulen schon länger existiert. Das ist aus meiner Sicht vorbildlich für die Frage, wie kann man – Sie hatten Stichpunkte genannt, was Sie sich wünschen würden – Best Practice, nach Bedarf, passgenau. Ich habe nicht alle mitgeschrieben, aber die drei habe ich mir entsprechend notiert. Genau diesen Zweck. Da bin ich vollkommen bei Ihnen in den Zielen. Genau diesen Zweck verfolgen wir mit dem Koordinierungsausschuss. Denn was machen wir besonders? In diesem Koordinierungsausschuss sitzen HMWK, Digitalministerium und die Hochschulen da werden entsprechend die Projekte miteinander besprochen. Es werden Federführungen für einzelne Bereiche festgelegt, sodass Lösungen für andere Hochschulen mitentwickelt werden. Da wird sich über Best Practice ausgetauscht, bis hin zur Frage der Verteilung der Mittel, wo miteinander sozusagen Vorschläge an die Ministerin am Ende ausgearbeitet werden. diese Partizipation und dieses Netzwerk zu stärken, das ist der Sinn des Koordinierungsausschusses. Und aus meiner Sicht weit besser als jede Taskforce, die von oben sagen würde, so kann es gehen. Denn dieser Prozess, dieser tiefgreifende Prozess der Digitalisierung ist einer, der lebt in den Hochschulen und der kann nur dann gut funktionieren, wenn man miteinander denkt, wenn man Best Practice lebt und das passiert. Und da bin ich sehr glücklich, dass wir genau diesen Koordinierungsausschuss haben. Ich habe gesagt, der Digitalpakt ist bundesweit einzigartig. Ich weiß, dass Sie das meistens für Floskeln halten. Vielleicht glauben Sie aber dem Handelsblatt. Das Handelsblatt hat einem Artikel vom 12. Mai über die Corona-Pandemie an Hochschulen geschrieben, und darin heißt es, ich zitiere, das mit Abstand größte Sonderprogramm schob die schwarz-grüne Koalition in Hessen an. Dort schnürten die Wissenschaftsministerin und die Digitalministerin ein Paket von 112 Millionen € bis 2024. NRW machte 20 Millionen € Soforthilfe, locker Berlin 10. Niedersachsen immerhin acht, doch es gibt eine Reihe von Ländern, in denen bisher nichts passiert ist. Also insofern können wir mit Fug und Recht sagen Hessen ist hier einzigartig, das ist auch richtig so, denn das ist die Zukunft. Noch kurz zu dem Thema Corona-Mehrbedarfe. Wir haben uns miteinander im Rahmen dieses Digitalpakts entschieden, zunächst im ersten Schritt 3 Millionen € für diesen besonderen Bedarf wirksam zu machen. Da ging es um Streamingkapazitäten, um Ausbau für videobasierte Lehrveranstaltungen, über ein Notfall für studentisches Arbeitsmaterial im begrenzten Umfang. Das ist der erste Schritt gewesen. 8 Millionen stehen insgesamt 2020 zur Verfügung. Über das Sondervermögen habe ich bereits gesprochen. Insofern sehen Sie, wir bewältigen diese Herausforderung gemeinsam. Wir werden auch gemeinsam das finde ich auch sehr richtig in Ihrem Antrag, dass wir natürlich Schlussfolgerungen ziehen müssen aus dieser Pandemiezeit für die Frage, wie wir die Digitalisierung insgesamt weiter voranschreiten. Was wir schon sagen können, Frau Kollegin Sommer hat es sich gewünscht, da schon etwas genauer zu werden für das kommende Wintersemester, was wir definitiv schon sagen können, ist, dass wir teil teilpräsent sein Wir werden, das wieder im gewohnten Rahmen, in dem gut kooperierenden Verfahren in einer Arbeitsgruppe zwischen allen Hochschulen und dem Ministerium arbeiten, um Eckpunkte festzulegen, innerhalb derer dann die Hochschulen sich bewegen. Das wird eine herausfordernde Aufgabe. Aber all das, was ich schon wahrnehme, auch wirklich, wo ja viele mit doppelten Boden und doppelten Netzarbeiten in den Hochschulen um für die Pandemie gerüstet zu sein, Herr Kollege Büger hat es glaube ich, angesprochen, ist ja tatsächlich eine schwierige Situation mit großen Hörsälen, mit verschiedensten Personen, die sich entsprechend mischen. Also eine herausfordernde Situation. Die Hochschulen sind nicht der Verantwortung für diese Pandemie bewusst und gleichzeitig der Herausforderungen. Insofern arbeiten wir sukzessive an Lösungen. Für uns ist am Ende Digitalisierung kein Selbstzweck. Es ist ein wertvoller Beitrag zur Öffnung der Hochschulen, der Demokratisierung der Hochschulen. Ich denke, die Corona-Pandemie hat uns einiges gezeigt, was wir an Herausforderungen vor uns haben, aber auch, eben, wie gut wir vorbereitet waren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit sind wir. Am Ende der Aussprache über den Tagesordnungspunkt 69 mit Tagesordnungspunkt 105 Mir wurde zugerufen, dass die Anträge in den WKA und mitberatend in den DDA gehen sollen. Alle sind einverstanden. Dann machen wir das so.